Mein, mein, und jetzt lösen wir das Giveaway auf, was ihr euch alle gewünscht habt. Und ich würde sagen, wir picken mal den Gewinner. Good luck an alle und Lego. Wird gewonnen. The Ultimate. Maybe mein erster Chart. Viel Glück an alle. Das ist jetzt auf jeden Fall dein erster Chart, ja. Äh, du hast keine Kontaktmöglichkeit angegeben. Wäre nett, wenn du dich dann einfach melden könntest. Ansonsten müssen wir in einer Woche einen neuen Gewinner auslosen. Das wäre natürlich echt doof. Also jetzt viel Spaß mit dem Video. Schatzmann. Oh. Nein. Bitte komm, bist du unten. Bitte erst unten. Leute, was war das bitte? Ich hab ihn. <lacht> Stand by. Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge Bad Wars, weil ich momentan irgendwie echt keine Motivation habe, Skybones zu spielen und allgemein spiele ich momentan nicht so viel Minecraft, auch privat spiele ich eigentlich gar kein Minecraft mehr. Ähm, Ja, weil mir irgendwie, oh mein Gott, der, Yo, der hat mich fast gesleeft, ey. Die Motivation ist einfach irgendwie raus, weil ich jetzt schon so lange einfach Skybound spiele und die Leute dort auch nicht freundlicher werden dass dass ich irgendwie was Neues brauche ich weiß nicht so ein neues Projekt oder so und ich hoffe dass bald dieses Projekt mit Amigo TV startet oder Elena Moon Gaming wollte auch irgendein... oh mein Gott ich bin auch so schlecht in etwas geworden wollte auch irgendwas äh, mit mir starten ähm, da bin ich auch gespannt ob das was wird oder nicht Wäre natürlich auch was Feines. Einfach ein bisschen Abwechslung, weil... Immer dasselbe bringen. Und ich will auch nicht irgendwie Videos bringen. Und äh, ihr seht dann einfach, dass ich einfach null motiviert bin, da Videos zu machen. Ich will ja selber dran Spaß haben und mache nicht Videos irgendwie... Keine Ahnung. Wenn ich keinen Spaß da habe. Weil das bringt mir ja nichts. Also, ich mache ja YouTube nicht wegen Geld oder weiß ich was, sondern weil... Was mir eigentlich Spaß macht, aber ja. Wurde mir ein bisschen jetzt ähm, vermasselt, ja. Von manchen Leuten. Ich will jetzt keine Namen nennen, weil ich jetzt hier keinen in dreck ziehen möchte. Aber ja. Hier ist mein Bro auf jeden Fall, der träumt wahrscheinlich gerade. Bro, Baumer. Ach komm, komm, geh weg. Bro, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der hat uns auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich. Ich brauche jetzt schnell einen Sticky Mickey. Jo, und dann hauen wir den jetzt auch ganz flott die Karotte hier runter. Der baut sich jetzt wieder hoch. Richtiger Mini. Mini-Mi. Was auch cool wäre. Oh mein Gott, ich bin so bad in Bad Wars. Mann. Ähm, was auch cool wäre, wenn. Der liebe Anti-Freeze. Ich weiß nicht, ob du es jetzt siehst, aber wenn du einen Kanal aufmachen könntest, dann hätte ich wenigstens wieder einen Aufnahmepartner. Das würde auf jeden Fall Laune machen. Und auf jeden Fall einen, der auf jeden Fall korrekt ist. Wo ich weiß, dass er keine linken Aktionen abzieht. So, jetzt bauen wir uns. Oh mein Gott, als ob der einen Bogen hat, ey. Wirklich, ich hoffe, dass auf dem Server von uns einfach weniger gebowspammed wird. Ich hoffe es einfach so sehr, weil wir wollen ähm, einen Bow-Cooldown, also dass man nicht die ganze Zeit bowspammen kann, so wie der Vogel da, äh, einführen. Den haben wir, glaube ich, sogar schon. Junge, Junge. Ja, ich bin stolz auf dich. Ah, hier ist ein Gegner. Hi. Ja, ich, ich outplay dich, mein Schatz. Ich hol dich. Schatzi, ich komme. Schatz, Mann. Oh. Nein, bitte komm. Bist du unten? Bitte, erst unten. Leute, was war das bitte? Ich hab ihn. <lacht> oh mein Gott, das war ja legendär. Oh mein Gott. Das war nicht mehr normal. Das war einfach echt nicht mehr normal. Hauptsache der Bow ist jetzt weg und jetzt hole ich mir das Team. Ich glaube, mein Bro ist da irgendwie hinten eingeschlafen. Kenne ich. Mittagsschlaf muss sein. Oh, ja. Habe ich. Dafür, dass ihr mit Bow gespammt habt, seid ihr jetzt dran. Der eine stackt sich einfach wie ein Wilder hoch. Ich kann hier, glaube ich, easy durchrushen. Wenn er nichts peilt. Oh mein Gott. Komm. Nein. Och, Mann, Jungs. Was macht denn mein Team? Träumt es oder so? Ah, Jungs, hier kommt einer. Ich, ich versuche ihm einen Air -Hit zu geben. Okay, das war jetzt auf jeden Fall sehr erfolgreich. Nicht. Der hat unser Bett zu 1000%. So unverdient das ist, Ah, nee, das ist das. das ist ein anderer Typ gewesen. Ich dachte, das wäre jetzt das Team gewesen, wo der Bow gestrampt hat. Oh, mein Gott. Okay, das war's. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Ihr seht ihr meinen äh, Klicktest. Richtig fast, wa? 7 Klicks, was schafft ihr da so? Wahrscheinlich 200 oder sowas. Ich weiß nicht, ob ihr es noch äh, wisst, wie man früher Minecraft gespielt hat, einfach so ohne irgendwie Fast Bridgen, ohne 5 Millionen Klicks zu erreichen, ohne weiß ich was alles zu erschwitzen. Äh, man hat einfach nur gebaut oder es gab Survival-Games? Also damals gab es, glaube ich, echt nur Survival-Games. Was ist denn hier los? Die Map wurde neu gemacht, oder? Ein Remake, oder was hier? Oder oh, es ist eine ganz andere Map? Wie heißt die Map? Rainbow V2. Ah. Also gibt es die alte doch noch. Wir haben auf jeden Fall einen Alex hier. Der regelt, glaube ich, alles für uns. Alex... Lego. Jo, der Alex regelt halt echt. <lacht> oh mein Gott. Der No-Shiftet ja sogar. Aber richtig fast. Machst du sehr gut, Bro. Bro. Ja, ja, ja. Sehr gut. Zu hoch. Der hat doch irgendwie hat einen Hack an, ne? Der hat äh, Safe Walk oder so. Oh mein Gott. Leute, wir stompen die. Okay, den haben wir. Oh mein Gott. Oh, hätte ich den block safe noch geschafft. Das wäre so lecker gewesen. Okay, er hat ein Bett geholt, oder? Ne, das war ein Gegner-Team. Ach, Leute, jetzt rusht ihr uns. Oh mein Gott, der haut auch gute jetzt aus. Ciao. Oh mein Gott, die, die sind gut. Okay, einen haben wir, oder? Oh mein Gott. Er übertreibt auch gleich. Die übertreiben richtig. Die schwitzen einfach komplett zu uns. Die sind safe und auf dem Teamsweek oder so. Ja, jetzt kommt er von oben. Kennen wir schon den Hasen, ne? Kennen wir. Oh mein Gott, habt ihr gehört, wie schnell der gebaut hat? Und sowas meine ich. Die spielen doch alle nicht mehr normal. Kein Schwein spielt mehr. Keine Ahnung, so wie ich. Und baut einfach mit sechs Klicks hier durch die Gegend. Irgendwie habe ich das Gefühl... Ja, genau. Ich gucke, jetzt jittert er wahrscheinlich wieder 500 Blöcke hin. Ja, seht ihr? Man hört es so richtig, wenn Leute... Fünf, oh mein Gott, ich bin so schlecht, ne? Ich weiß nicht. Leute, ich hatte halt auch überlegt, ähm, erstmal vielleicht eine Pause zu machen mit YouTube. Weil, ja, keine Ahnung, die Motivation halt echt nicht da ist und ich euch somit auch nicht so viel, keine Ahnung, Spaß in den Videos bringen kann oder Unterhaltung, weil ich bin nicht so ein, keine Ahnung, Schauspieler, der irgendwie was vorspielen kann. Hä, was ist das hier, die Base von denen? Ja, doch. Komm los, Lego, Guys, ja man, mit der Spitzhacke, Leute, <lacht> easy going, ich hoffe es hat euch gefallen, schreibt mir einfach mal vielleicht Vorschläge rein, was ich so machen kann oder was ihr sehen wollt. Ich spiele momentan ziemlich viel Fortnite oder auch äh, League of Legends, also schreibt mir einfach mal, was ihr so, keine Ahnung, vorschlagt, was wir so machen sollen oder was ich mit meinem Kanal machen soll. Ob ich eine Pause machen soll, ob ich weiß ich was machen soll, mit Antifreeze was machen soll, mit Amigo oder mit Helene Moon Gaming oder mit allen, keine Ahnung. Schreibt einfach mal Kommentare, Kommentare, Kommentare, damit ich irgendwie weiß was so abgeht oder ja, genau. Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt nicht so heftig gut gelaunt oder motiviert klinge. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich wollte einfach mal wieder ein Video bringen für euch und euch so auf dem Laufenden halten und das Giveaway auflösen. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, gute Nacht oder was auch immer. Tschüss.